Habe eine Katze gefunden, es war, müssen wir hier ein bisschen pennen gehen. Polizisten zu spät in der Nacht noch hin. Ich sollte allerdings auch schon längst einschlafen. それなるほど。 え、 価値さあ。100 年以上生きてるんだろ そうね。けど人の年齢で言うと20歳 <laughs> so, ne. ah, Ich will sagen, nein. vielleicht doch。 Okay, ich wollte aber ehrlich gesagt sowieso kurz sein, ich dauert gefunden habe. So, nichts mehr, alles klar. war nervig, ich könnte mich hier voll gerade zeigen, aber wo ich eine der Katzin eingeschmissen das war ein bisschen nervig. Erstmals hat er herausgefunden, habe. so kommt noch uns gibt. Ich schalte ich dann jedenfalls wieder ein. Und hier gibt es noch eine Katze. Oh. oh, oh. So, wollte schon sagen. dass mich jetzt nicht eng. Hey, haltet den Dieb. Hey. Okay. Ich glaube, wir haben Probleme entschuldigung sehr gut Alles in ordnung ja vielen vielen dank hier kommt zu glauben dass es ein ritter mich gerettet hat ich bin ja so glücklich meine güte sind alle kinder in der stadt so toll wie du ich hoffe nicht es wäre nicht für dich ausgegangen äh, gut für dich ausgegangen wenn wir nicht vorbeigekommen wären ich weiß aber ich konnte den dieb doch nicht einfach davon kommen lassen ein junger verfechter der gerechtigkeit wie ich sehe das war Ich werde ein Ritter, wenn ich groß bin. Darum kann ich, kann ich böse Leute nicht einfach ignorieren. Ein Ritter zu werden, das ist leichter gesagt als getan. Wieso denn das? Du wolltest es unbewaffnet mit zwei Erwachsenen aufnehmen. Während wir nicht vorbeikommen, weißt du, was dann passiert wäre? Ach, lass doch flinnen. Man muss seine eigenen Stärken kennen. Und wenn diese nicht reicht, muss man sich darauf verlassen, dass andere einem helfen wäre unmöglich ein paar ritter zu besiegen die aufeinander aufpassen nicht aber die hilfe von anderen zu brauchen ist uncool genau aber sterben bringt einen auch nicht weiter sich darüber sorgen zu machen ob man cool aussieht oder nicht ist dumm dass der einzige Grund, weshalb du ein ritter werden willst schaffst du es auch in einer million jahre nicht trotzdem viele Erwachsene haben nicht mal ein fünkchen in deines boots ist ein großartiger Ritter, solange du nur daran denkst, hart zu arbeiten und nicht übermütig zu werden. Wirklich, ja, ich werde hart arbeiten und ich werde ein Ritter werden. Vielen Dank. Ich habe gerade eine Gänsehaut bekommen. Ich dachte wirklich, du willst dem Jungen seinen Traum kaputt machen. Du warst wirklich nicht gerade zimperlich. Ich habe nur versucht, ihm einen realistischen Rat zu geben. Es hat ja Hand und Fuß, was er gesagt hat. Alles gut, alles gut, richtig? Ja, und ein neuer Titel: Zeichen der Ritterwürde wahrer Ritter. Erkennt den Unterschied zwischen Topf und Tolkien. Vorsicht und Feige. Okay, ist hier noch irgendwas? habe ich noch nicht hier umgeguckt, weil er direkt diese katzen kam. Theoretisch hätte ich mich ja hier umschauen können, ne? Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Du. Okay, anscheinend nichts. Gut, dann sehen wir uns. So, ich war ja gerade im tag ich eigentlich noch direkt hier machen können, aber ja, du magst jetzt hier noch dranhängen. hängen um, ich habe hier etwas gefunden, und zwar. Boom. Schätze zero leuchtfeuer um ultra rot um an granaten und große raptor schnabel ja, da war eigentlich Weiß nicht, ob man das für irgendwas braucht oder so. Okay. so dieser creep hier hinten in der ecke der gibt uns auch wieder ein paar sachen glaube ich Boom. Hier ist eine versprochene belohnung vollgerammte brille geh uns am limit ich zähle auf dich du schon wieder geben bricht die welt von der hasengille Okay, gut nicht da gibt es so sachen je nachdem wie viele titel wir haben oder hätte nicht irgendwie so was gesagt Aber jedenfalls wir müssen ihn da vielleicht noch mal aufsuchen vielleicht weil ich bekomme hier noch was schönes und zwar in der taverne nein nicht wegen dem mini game Dank kann man das hinter uns und dann hier deswegen Wegen der hier kommt da einmal jetzt äh, ziellosen zykling Ich zeige euch, was die hier bedeutet. Oh, ihr habt ein hübsches Grenzen. Ist das zwar Ninja Paket? Oh, eins, oh, zwei, dann bekommen wir irgendwas etwas Besonderes. Familienvaterpaket paket medial auf screen abholen aber dann ist das hier passiert perfekt schluss hat dem folgenden titel halten wohl ich und ja okay einfach nur Einfach nur eine andere Frisur, also nur und noch mehr. Schülf hat hat voll halten weiße Drachenreiterin. So, noch mehr. Ja, wirklich überhaupt nichts nur. cool ja, sieht aber immer noch besser aus obwohl das mal hier ein bisschen abwechslung einbringen ne? ja, jetzt haben wir zwei neue titel können wir den ein typ noch mal aufsuchen dennoch für uns hat keine ahnung also nicht das mal gucken Lasst mal gucken Mein so funktioniert er doch. Ne? Je mehr Titel man hat, desto mehr Sachen bekommt man von denen. Vielleicht weiß ich nicht. Irgendwie so. Hm. Meine ich jedenfalls hat er uns gesagt. Ich habe das aber weg. Nö, okay. Dann was das. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of, Ves w Tales of Vesperia, die Definitiv Edition. Okay, da war gerade ein bisschen stumm, ich entschuldige mich. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir diesen Ort hier betreten, dessen Namen ich schon vergessen habe. Und ja, wir müssen immer noch hier reingehen. Estelle retten, die von, wie ist der Typ nochmal, Alexei gefangen genommen ist. das ist alles schon wieder Wochen her, deswegen ist das schon wieder ein bisschen dunkel in meiner erinnerung außerdem habe ich ja wie man sehen kann wieder ein bisschen trainiert und sachen gelernt und ich müsste auch einige sachen hier noch dran ging haben ich gefunden habe auf screen und dann werde ich dann auch alles noch so kurz erwähnen oder leben muss ich eigentlich nicht ne? wenn ich die Cutscenes äh, hochgeladen habe und zugefügt so habe so aber wir haben wieder einige sachen gelernt und da müssen wir natürlich wieder hier rumgehen. Und ich muss euch natürlich sagen, was ich alles gelernt habe, weil sonst werde ich nicht schlafen können und so. Ne? Und ja, deswegen gehen wir mal hier ganz schnell rein. Das wird ein bisschen lange dauern, weil wir eine Menge gelernt haben. Aber muss sein. So, als erstes haben wir mit 100 Mal Azur schneide während wir Schmelztiegel ausgerüstet haben, Azurbrunst bekommen. Dann haben wir Wo ist Zahnsturz, Zahnsturz. wir äh... finden, Zahnsturz irgendwie eine oder habe schon wieder falsch hingeschrieben zahnsturz wow meine Übersicht der wieder ist irgendwie habe ich ja nichts und jetzt ganz blöd oder was leuchtender Zahn das hier leuchtender Zahn da ja boah oder ja, okay, ich habe hab ich verschieben Leuchtender Zahn habe ich mal mit Ethnor ein, äh, mal eingesetzt und dann Leuchtender Zahnstamm, Zahnsturz bekommen. So, so ähm, heulende Verwüstung habe ich bekommen. Ich weiß allerdings nicht genau weswegen. Nachdem ich Azurbons gelernt habe, habe ich dann bekommen, aber das irgendwie damit zusammenhängt, keine Ahnung. Dafür habe ich übrigens auch äh, 100 mal eingesetzt mit feuer und habe feurige Verwüstungen gelernt. So. Was mit Juri Repeat hat nicht ich glaube, den habe ich auch gar nicht gesteuert aufs Gehen und so. Also mit dem haben wir nichts gelernt. Carol hat ein paar Sachen gelernt und zwar 100 mal Klopfen des Sendmanns mit Schmelztiegel Diablo späterer und dann durch Level des Währung. Ja, weiß man nicht, durch welches Level habe ich glaube ich nicht aufgepasst, aber ja. So, Rita, die hat, boah, die hat eine absolute Menge von Sachen hier, gelernt. lernte. So, ich weiß, diese Dinger kann ich nicht aufschreiben, deswegen weiß ich das nicht aus. Wenn ich aber irgendeins davon habe, ich mit Schmelztiegel 100 Mal eingesetzt. Ich glaube, das hier. Und dann habe ich eine veränderte Art dafür bekommen. Ich weiß jetzt aber nicht, welche davon war, weil wie gesagt, wie soll ich denn das aufschreiben, hallo? So, 50 mal Feuerball mit Schmelztiegel. Oh, habe ich Eruption gelernt. 50 mal kalte Dusche mit Sturmböe habe ich äh, mit Sturmböe und Kette habe ich Eislanze gelernt. Dann davor hatte ich schon anscheinend aqua ne? Aqualaser, ja mit Dispersion. So, 50 mal Spiralflamme. Wo sind hier? Mit Alambik und an äh, Schmelzziegel habe ich Flammendrache erlernt. Äh, 50 mal Klingenrolle mit Höllenfeuer und Sturmbö. Äh, hier haben wir Donnerkling gelernt. warum bekannter Zauber, finde ich gut. Ähm, 50 mal Stalag, Stalag mit Ethenor. Wo sitzt äh, hier? Aufruhrhorn. Äh, und 50 mal Traktorstahl mit Höllenfeuer und Ethenor haben wir Goldene Katze gelernt da war's so. Warum habe ich hier von Raven? Ne, das ist nicht Raven, das ist Judith. Wollte schon sagen, Raven hat man doch gar nicht hier zur Verfügung. damit so, 11 haben wir gelernt Mondstrahl. Wo ist es? Klingt nach einer Karnat hier, ja. Und tollen Feuer Mal eingesetzt haben wir Mondstrahl Vogel bekommen. Sehr gut. Und dann Neumund Klinge mit Schmelztiegel. Ja, nur das ah, Mondscheinmesser bekommen. Boah. 100 mal Luna Zahn mit Ethnor. Äh, ist ja lula Kralle. Äh, und das Mondschein habe ich schon gesagt, ne? So Petty. So, da haben wir was gelernt. Nur zwei Sachen gut. 100 mal kleiner Chefkoch mit Höllenfeuer -Folger chef Chefkoch. 100 mal trick trick mit spelz haben wir süßes oder saures gelernt ja hier trick, trick. gut flenden dem haben wir glaube ich eine menge gelernt ne? ja so Tigerklinge klinge mit kette und strom wut des tigers Äh leuchten leuchtender falke mit dispersion äh, leucht nach falke dispersion Äh wunderbar <lacht> äh, aufsteigender falke und die sind sogar richtig geordnet. Ja, ich glaube, die habe ich auch so alle gemacht, so in der Reihenfolge ne? 100 mal aufsteigen. Der mit Höllenfeuer gleich aufsteigender Phoenix, was irgendwie genauso klingt wie Geist mystic art aus Tales of the Abyss. Was irgendwie ironisch ist, weil der sieht genauso aus wie Flynn, weil ich das Spiel noch nicht äh, gespielt habe oder so. Da gibt es ein Charakter, der sieht exakt so aus wie Flynn, also nur andere Klamotten halt auch so, dabei. Schwertregen haben wir natürlich mit alambic und Kette Schwertregen Alpha bekommen. Oh, eine meiner Lieblingsangriffe. So, und dann 100 mal, äh, nee, 50 mal erste hilfe mit große Symbol Heilen bekommen. Und 50 mal Leuchtsichel mit Sturmbö haben wir Mistralseele bekommen. Und das war's. Naja, oh ich habe mir noch ein Limit-Quartett hergestellt. Ich weiß nicht, wo das jetzt hier ist. Ich nehme an, hier irgendwo, ne? Das konnte ich mir synthetisieren und dann erlaubt mir jetzt mehr Dingen zu haben. Wo ist es denn? Ja, die verbessert überlebt So, jetzt kann ich noch mehr. Jetzt kann ich vier Dinger davon haben und irgendwie unter Hilfe stand auch. Wenn ich jetzt bist du mal ist ne? Das wir jetzt äh, hier. Da sieht man, wie man drücken muss um welche zu bekommen um ein balken zwei, drei, vier und ich glaube man wird dann irgendwie nicht mehr äh, abgebrochen sind gegen gegnerische angriffe immun sogar noch besser und ja das klingt doch sehr gut so, und da war es von den notizen ja gut ausgezeichnet dann kann wir jetzt weiter spielen haben wir jetzt acht minuten ja gequasselt und ja so das erste, was ich machen will, ist erstmal wieder auf die Karte zurückgehen. Wir sind ja jetzt hier mehr oder weniger in Sicherheit, dass so ein Heil dingen ne? so warte mal. Strategie ist meine Strategie, alles noch genau richtig. Ich glaube, ja, ich habe so einige exklusive Strategien eingesetzt. Während ich hier ein bisschen gelevelt habe, jetzt hab sogar weil mich muss ich auch noch mal nachgucken bei einigen kleinster schaden und so gemacht damit ich weiß nicht weil die arzt alle lernen kann aber wahrscheinlich wieder eingestellt zu haben ne gut dann machen wir mal weiter ich will noch mal da rechts gehen und gucken was wir da in diesen einraum machen wenn man sieht so aus das könnte man nach links gehen aber ich meine ich habe das schon versucht und hat irgendwie nicht funktioniert hier kuba Hier ist auch so ein Loch, ne? Also, hier sieht so aus, als wäre irgendwas. Also, eigentlich brauche ich einen stärkeren Ring des Hexers oder so. Es stimmt, ne? Wir brauchen, glaube ich, irgendwann mal einen stärkeren Ring des Hexers, weil einfach hier und da habe ich mal so ein paar Dinger gefunden? So ein paar Stein, ich, ich habe noch ja, ich ich mich so gerne mit dir verschwenden. Da ja, war ein Zauber oder als ich so angegriffen habe, oder sei das heißt, es so aus, hätte sie irgendwie jetzt äh, einen krassen angebracht, der eine Druckwelle erzeugt hat, aber einfach ich den Zauber von jemanden, also von Rita, nämlich an. So, Kämpfe werden wir jetzt konnten ignorieren. Wir ja, sind auch keine Gegner, das ist auch ein bisschen verdächtig. Aber okay. Ja, wie gesagt, wir haben schon, ich glaube bei äh, Berg Temsa, Temsa, Tesma, wie auch immer der heißt, haben wir auch schon so Steine gefunden, die wir noch nie kaputt machen konnten. Ich nehme mal, irgendwann kriegen wir mal ein Regen des Hexers, wo wir mal machen können, ne? So, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe so ein Gefühl, kommt jetzt ein Bosskampf oder so. Aber ich habe es nicht mehr so gut. Ich habe Ich Ich 悪いね、 wusste. Na gut, Cumorl's'Kontor. Ähm, ähm. Sichmacht nicht. Aber ich werde ihn nicht töten. Ich werde ihn Ich werde ihn nicht Ich nicht töten. Ich werde ihn nicht töten. Ich werde ihn nicht Ich Ich Ich 2 ich habe sagen Okay. Wird schon richtig sein. Okay. Ähm, U1 steht da. da. sind ja mehrere, ne? Ich habe echt keine gerade für Kämpfe. Also schon, aber. Ich muss doch sagen, habe Das wäre schon die falsche angehensweise ne? Ich bekomme noch voll auf die Fresse jetzt wieder, wenn ich hier weiß nicht ich jetzt ja keine welche so reingehe aber dann soll es halt passieren ne? äh, schon wieder so ein dingen äh, du Na, das wollte ich eigentlich nicht <lacht> ich meine, wir sind im vergleich zu uns 40 jahre aber die sind trotzdem voll stark für ich Immer noch nerven sehen hat das kann wir schnell die Klamotten immer hier drin ist der mittrunk jetzt gehen wir wieder das gemein tiefer aber wir merken uns hier gibt es wahrscheinlich irgendwas soll vielleicht mal ein Trink äh, ein trank des ist schon was hier einsetzen hat ja nicht so nervig wird so. also quer muss ich irgendwann später noch mal rein wenn ich weiß nicht die Wände kaputt machen kann oder irgendwie sowas wir so neue gegner an nee, ne. windumhang ich habe schon genug umhänge bekommen hier von von uh, Pharaoh. Was ist das? Dieses. Dieses. de 被告 das ist der... Bog, das ist des was Tor magische Sauge. Ich ich schon... So, wir gehen gerade den richtigen Weg. Jetzt habe ich jetzt recht das Gefühl, wir laufen den richtigen Weg. das aber noch nach oben gehen. Wesentlich sind ja so Heilspeicherpunkte hier sehr, sehr großzügig verteilt okay was macht das okay die gehen wieder aus also scheint es dich unterschiedsbar zwar durch die andere ausmachen ne? ist natürlich werden war ein Raum ne? das ist einfach nur zur Dekoration, aber zu hat nicht hier in der richtige Reihenfolge machen. Bestimmt vorher riesige Rätsel hinter irgendwie da ne? irgendwann am Ende des Spiels machen muss. Boah, ich glaube, ich gerade richtig blöde, wenn man der Nase zu ist. Tut mir leid, ich bin eigentlich schon wieder genesen von meiner Erkältung, aber sind noch ein paar Rückstände übrig, so Schleim im Hals und dann noch hier zur Nase. Das ist noch ein bisschen so übrig geblieben. So zehn Stunden habe ich hier aus Screen trainiert habe schon 111 spielstunden wir sind wahrscheinlich nicht mal annähernd mit dem spiel durch wir sind wahrscheinlich gerade erst mal bei der hälfte oder so vielleicht so ein bisschen mehr als in der hälfte selbst auf Spiele. normalerweise ist man mit der story so fertig nachdem man oder nicht so level 60 irgendwie so ist so um die 60 65 irgendwie so was also wenn man nach den level geht dann würde ich sagen wir sind schon so weit über die Hälfte. Und oh ja, mal schauen. Also nach meinen späten Stunden kann ich echt nicht gehen. Denn nee, das ist schlecht das, wir müssen noch umkehren. Mann, Hallo, Leute. Oh mein Gott, ein Kampf in diesem Part. Aber ja. Bis Oh, oh, da ist ein Magier. Ah, ja, die können heilen, genau. Das war... jetzt zurückgekommen. Nein, ich gehe In die Pfanne. Ah. Die besser. Boah. Also, ich haben so viel trainiert, ne? Okay. Das ist das Gefühl, das bringt überhaupt nichts ja, also, immer noch dicke schaden wie würde also mein gott geh weg bleib oh, kann nur einer diese typen ja fernhalten nee. Okay, genau wollte <lacht> <lacht> ich zeigen. Danke. Du. Carol. Warum du Gott. mal tot ein da Danke. Okay. Verfehlt, Carol. So, ich brauche... Oh, Koten, danke. ist ha. これって暗号化した術式 <laughs> 簡単に破れるようにはできてないでしょうね。最近丁がでは見つかった。あれでもアレクセイはどうやって通ったんだろう多分エステルの満月のこの力で無理やり鍵を組み替えたんだわ。つまり <fuss> <fuss> Warte, mal, denn sein Schwert hat doch gleichen Effekt, glaube ich, ne? Alexei der macht das Ding der die gleich Aura. Das Schwert und die Barriere. <lacht> Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht Du bist mit der Fęgentin des Eisentums Speaker wie not an 会社 Misset ihr morgen? Dein Nomus. Erus, ich bin schon gut, dass ich hier noch bin. So, noch kender, gede. Kagaget in Angro. So, schreibt. Atoa, kinga Dein Nomus. Matteo, du gehst. Mein Nomus? Der Dainomus. Nimm mal, dass <laughs> Ding you know, heißt so Dainomus, oder? Dein Nomus, ja. ユークエスその皇帝の証の行け。手遅れになる前 ja, ein Intellect, ja. Ja. nicht Ja. Ja. Ja. irgendwie Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. viel zu kryptisch dafür Ja. wir haben Ja. <lacht> hier ja, war krass, dass er uns einfach sein Schwert gegeben hat. Ne, hallo. Ach, Dein Deinomos, ein von Duke äh, geliehenes Schwert. Das hängt ja je nach Besitzer die Farbe. Die Art des Schneidens ändert sich vielleicht auch. Wer ist ein Duke eigentlich? Dein Numus. Man フェローが認めた格好ですって。あのって言うくって音が本当に一体何もん das <lacht> So ähm, das ist eigentlich von so dieses zelt wir haben hier so ein speicher dingen so juli hat keinen ich hoffe das war zum ausrüsten ja spezial oh. kann ich mir mal die will erlernen werden? Okay, ein angriff nur ein bestimmter No muss mein mit Diesen Witz, werde ich noch bis zum Ende des Tages hier bringen. Ja, nee. so, Ich hoffe, wir behalten dann noch lang genug damit wir auch die Sachen erlernen können. Ne? Ich hatte jetzt irgendwie, weil nicht, wenn wir jetzt hier ist, retten sagt, hey, gemacht Schwert zu wieder. Ja, nein, nee, so läuft dann aber nicht. Du kleiner Drecksack. So mit trunk ja, da müssen wir noch mal zurück ein bisschen also Warte, ich pack mal juri hier ins team rein einfach nur nein da wollte ich nicht ich weiß, er ist noch sehr weit im das äh, also mal falls zu einem kampf kommen könnte wäre es vielleicht gut wenn man irgendwie Gewinnen würden, so Bosskämpfe und so. Ne? Deswegen packe ich mal. Ich brauche sowieso Flenden in meinem Team. Was also ich jetzt irgendwas hier ne? so? Äh, hier war das, ne? so Neue Waffen, neue Rüstung, irgendwas, Gummi, Willen. Hatte ich das schon den ich schon mal gehört? Hat, da hat schon ja, ja habe ich eins zum Herstellen, was ich definitiv irgendwann noch mal brauche. Wahrscheinlich ne? so äh. sagen wir gehen jetzt. Ich habe so zehn Minuten noch hier, die ich drauf rechnen muss von den Sachen, die ich vorher irgendwie gefunden habe. aber ich würde sagen wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter wieder hinten kommt jetzt noch ein speicherpunkt so falls ein boss kommt wir haben juri wir haben Flynn im team das wird kein problem sein ich sorge Gefühl ich mache mir mal ausnahmsweise einfach ja dann mal was hinter dieser tür uns erwartet es kommt, ob jetzt schon ein bosskampf kommt oder ob es noch weiter tiefer reingeht es geht noch tiefer rein ich mir ehrlich gesagt noch halbwegs gewünscht damit war halt, weiß ich nicht was hat was hat es hier mit auf sich leute wenn wie neue waffe alle 21 jahre blondes haar was sind den staats wenn Flynn in der gruppe sie hat echt für jeden charakter irgendwie so weit ne? kann das sein ja, kann sehen ja das wird noch ohne Charlarwärter b Dann regeln まさかえ<笑> リソ also lass uns weiter stehen bleiben und unterhalten, das ist schon so ein Ding. Da muss ich da machen. Ich, da kannst du nicht einen Feuerball dagegen schleudern oder so. Das sieht sehr berüchtig aus. Kann man noch bestimmt einmal da ganz herzlich gegen Haut. Irgendwie was kaputt machen, das haben wir auch schon schon. Ne? ich glaube das hatte ich und ja dann nicht irgendwas besser schon hm. So. Hm. So, die frage ist jetzt schon wo ist wieder richtig ich würde sagen rechts ist falsch jetzt hatte ich nichts so viel glück mit diesen dingern hier. jidex jidex Abwehrfähigkeit, Abwehr, wo jetzt, wenn du weiterhin abwärts. du ein Zauber ausfüllst, Abwehrarzt. Okay, neue Sachen. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen, die Sachen zu lernen, weil ich habe so viel ist wieder nur limitiert in unserer Truppe mich okay. wollte sagen warum habe ich auf einmal weißes haar ich sehe aus wie der duke der duke da ist da ja sowas von irgendwie juri aus der zukunft vielleicht nicht so Pass auf ey. ich habe recht ich weiß es das war falsch also richtig Also ich hoffe dass ich hoffe nach oben zu gehen ist richtig Deswegen hätte ich gern so, weiß nicht, so einen roten Pfeil, der uns immer zeigt, wo wir storymäßig hin müssen, so wie in Final Fantasy 10 Ich meine, wenn du fleißig bist, du du letztendlich sowieso jeden Weg abgrasen. Also wird doch vollkommen egal jetzt. Äh, mit Karte ein irgendwie anzeigen, wo man hin muss oder so. Aber normalerweise haben wir ja auch gar keine Karte. Ne? Ist ja jetzt nur so eine Ausnahme. Hat hatte jeder schon Mittelpanzer? Ja. ja. Okay. Ne, Vorsicht, Vorsicht ist aufgefallen, man kann irgendwie viel besser Fertigkeiten trainieren, wenn man einfach irgendwie im Gebiet geht, wo weil sie nicht voll schwache Gegner sind. Und ja, man, man bekommt eigentlich genauso viele Punkte wie als wenn du irgendwie gegen so gleich starke Gegner kämpft. Also, ja jetzt mal wenn ich einfach nur so Fertigkeiten lernen will gehe ich einfach hin weiter nicht. Astina, Gebiet Saffira, habe ich glaube ich schon. gleiche ja, ja, drei Stück davon, was? Also ja, ich gehe einfach irgendwie in so ein Gebiet, wo schwächsten Gegner der Zeiten sind. Ich kämpfe dauern dann voll kurz und kriegt genau die gleiche Anzahl von von äh, Punkte. jetzt werde ich bin ich oh nee wir sind gestürzt die könnten die fahrt ruhig etwas breiter machen gleich eine vorsichtsmaßnahme ein um eindringlinge abzuwehren stehe kann man das es hier so dunkel ist Lass uns die augen aufmachen damit das nicht noch mal passiert okay so meine frage ist jetzt aber und direkt ne es ist egal, wo ich runterfalle. Wir sind jetzt gerade da runtergefallen, ne? und sind in diesen Ein Gebiet gelandet. Links von uns war noch so ein Raum. Wenn ich jetzt also weiter links etwas runterfalle, komme ich dann links in diesen Raum? Das ist jetzt so die erste Frage, die sich jetzt hier mir gestellt hat. Wo landen wir immer in diesen einen Raum? Mal schauen richtig mal hier so ein speicherpunkt hinpacken können ne? so, ich springe mal hier runter hm. okay ich bin jetzt hier gelandet ich bin als da runter gesprungen ein bisschen weiter gelandet also ja, ich weiß nicht ob das sinn macht ich hoffe dieses gebiet wird sich nicht irgendwie bald nicht uns verwehren nachdem wir ja fertig sind wenn ich irgendwann noch mal hier reingehen kann und so und das alles erkunden kann, das hat nicht ausreichend, jetzt hier machen muss. Und dann würde ich ja halt lieber irgendwie so aufscreen so ausprobieren, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her renne. Mhm. So. So, kann man nicht auch mit den schultertasten irgendwie? Nee. ich werde mit einem anderen spiel verwechselt nee. so. darf nicht vergessen ich kann auch den hier machen. ne, nicht so drehen da komme ich nicht ran so Warum mache ich diese dinge an Ahnung. Ich habe aber noch so eine Statue, hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Dinge anmachen. Ich weiß nicht wieso. Oh, ich dachte, da wäre eine Statue. Weißt du, ein Speicherpunkt wäre, wäre allerbeste. Wie mein Ding ist schon abgelaufen. Ich habe da alles benutzt. messen wir jetzt hier wenn ich wäre, kann ich dann noch mal ausprobieren weil <lacht> es gab ja auch einige räume in dem anderen geschoss wo ich nicht runterfallen könnte also nehme ich jetzt mal an so kommt man nicht dahin ne? hm. langer raum langer raum gut dann kann man hier in der nächsten folge weitermachen Boom. gut ich würde dann sagen das war also für diese folge in der nächsten Folge gehen wir dann weiter hier. Wie ist der Ort überhaupt hier? vergessen das Schreien. Baction. Baction. backschion Back Was weiß ich. Und ja, dann können wir weiter diesen Ort und retten hoffentlich Estelle in der nächsten Folge. Alles klar. Ich bleibe mich als schon. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr das doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.